Alle, die jetzt schon mit Zoom zugeschaltet sind, wir begrüßen euch hier aus der Begegnungskirche ganz herzlich und ihr hattet sicher noch Zeit, eine Tasse Kaffee zum Monitor zu holen und euch genüsslich hinzusetzen, um jetzt nicht einen Gottesdienst zu genießen, sondern um so viel zu sein, dass wir gemeinsam Gott loben und preisen können. Ich begrüße euch natürlich auch hier in der Begegnungskirche, die ihr da seid, die ihr schön verteilt hier sitzt. Einige noch mit Mundschutz getarnt, wie sich das gehört. Sehr schön, dass ihr da seid. Wir erwarten, dass Gottes Geist uns begegnet, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern dass er kommt in die Wohnzimmer hinein, in die Arbeitszimmer, da wo der Monitor, egal wo ein äh, Gegenüber auf dem Bildschirm äh, sichtbar wird, dass wir merken, dass da der Geist Gottes hinkommt. Ich wollte mit euch beten. Mit uns beten, dass Gottes Gegenwart kommt und unser Herzen erfüllt. Ich brauche seine Gegenwart. Du großer Gott, ich bin fasziniert davon, dass du immer noch in Kontrolle bist. Dass deine Liebe nicht aufgehört hat. Und dass du uns sogar deinen Heiligen Geist gegeben hast. Komm, heiliger Geist, erfülle nicht nur diesen Raum, sondern erfülle unser Innerstes. Sei du bei denen, die am Bildschirm jetzt sitzen und mit uns verbunden sind. Begegne du dort demjenigen, der auf dem Sofa sitzt, der auf dem Schreibtischstuhl sitzt. Danke für die Technik, aber deine Gegenwart soll darüber hinausgehen. Und so bete ich, dass du jetzt unsere Danksagung, unser Loben nimmst. Danke, dass es dich gibt und dass du uns lieb hast. Amen. Martin, komm und teile aus von dem, was Gott dir gezeigt hat. Vielen Dank, ihr beiden Künstler. Vielen Dank an Löwe, Rabe und was war das andere? Mariechenkäfer. Okay. Herr Jesus, ich bete, dass du, Martin, die richtigen Worte gibst und uns das Richtige hören. Dass wir verstehen, was du uns in dieser Zeit zu sagen hast, auf dass wir lernen können, weise zu leben. Danke, dass du uns hilfst. Amen. Heute kommt bock Teil 2. Wir haben hier unseren Familienbock mitgebracht hier. Der Stock und... Ähm Zuerst dachte ich aber, wir, wir müssen auch mal ähm, die Älteren, also nicht so die ganz Alten, aber die älteren Kinder, das ist ja irgendwie unfair, ne? Woche für Woche gibt es dann Bastelsachen. Aber es gibt ja auch noch eine ganz andere Gruppe bei uns in der Gemeinde. Die WWW-Klubberer. Ne? Haben wir denn noch hier Vertreter? Vertreter vom alten Club WWW, der legendäre WWW-Club. Da oben, Jette, du musst mal gleich wieder runterkommen. hier Heute ist noch Special WWW und Joni sehe ich da auch noch in der Hand. Du musst mal da hinten vorkriechen. Jetzt machen wir noch mal ganz wichtig, Sicherheitsmaske muss angelegt werden. Ne? Aber nicht, wegen, nur, nicht nur wegen Corona, sondern wir machen heute ein echtes Experiment.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 Ich fischte mal mit der Hand raus. Hältst du mal, mal jetzt? Das ist klebrig, das Zeug. Mein Wässerchen. So, jetzt geht's los. Hast? Ah, oh, das ist ja ein, ein bockiges Ding. Jetzt habe ich es. Jette, du musst jetzt äh, das Wässerchen wegnehmen. Und jetzt machen wir mal ordentliches äh, Stück weg. Und jetzt brenn einfach mal den Fünfer an. Boah, krass, ja. Ja? da schnallst du ab. Nichts verbrannt, ne? Hammer. Wahnsinn. Jette, du zur ne? Was ein richtiges Experiment ist, die Wissenschaft, das muss ständig funktionieren. Komm, wir machen nochmal. Wässerchen hin. ne? Jetzt habe ich ein Fest in der Hand, jetzt lasse ich den nimmer los. So, schön ein Wässerchen rein. Ne? Und jetzt musst du hier Wässerchen wegtragen. Ne? So, So, Jette.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 Das ist eigentlich das Evangelium, das ist eigentlich Christsein, das in dein Leben ein Feuer kommt und dass man auf, auf einmal merkt, das ist nicht nur so ein Glaube, sowas auswendig gelernt ist, sondern auf einmal merkt man, den gibt es ja wirklich, da passiert ja wirklich was, Da brennt ja richtig in mir. Hier, ich schenke dir, du hast schon Taschengeld gekriegt die Woche, ich schenke dir den, schön einteil und nicht jetzt gleich los, nee, jetzt kommt doch die Predigt, nicht gleich los und Eiskaufen oder so davon. Das ist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 wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Was passiert am zweiten, am ersten Tag nach Pfingsten? Und dann haben wir gemerkt, der Petrus, der hat gepredigt und die Leute, den fuhr das so ins Herz, dass sie gesagt haben, Mensch, wir können nicht so weiterleben. Es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Und sagten dann, was müssen wir tun? Das war der erste Tag nach Pfingsten. Heute komme ich zu dem zweiten Tag nach Pfingsten. Was passiert? Was passiert, wenn der Heilige Geist die komplette Leitung und Planung meines Lebens übernimmt. Was passiert dann eigentlich? Pfingst Teil 2. Wisst ihr, das ist mein großer Wunsch für heute. Mein großer Wunsch ist nicht, dass wir vielleicht wieder intellektuell bereichert sind, sondern dass wir nach Hause gehen und wir nach Hause gehen und merken, boah, das Feuer ist jetzt losgegangen. Der Heilige Geist ist über mich gekommen. Ich habe es gespürt. Da ist wirklich mehr. Ich gehe nach Hause, der eine vielleicht, wie das mit dem Adler, ne? neue Kraft. Und der andere merkt, boah, ich bin so motiviert, das muss raus, es brennt in mir. Jesus sagte mal, ich bin gekommen, auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, es brennte schon. Der größte Wunsch von Jesus ist, dass das Feuer in dir brennt, dass es losgeht. Ich habe wieder unseren Dicken hier mitgebracht, unser Wolli. Wir hatten das letzte Mal Psalm 23. Eine Strophe, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Da ging es darum, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann geht es weiter, meine Schafe hören meine Stimme. Neu ist es, damit sind wir dann gesprungen. Und dass wir gemerkt haben, wir hören Gottes Stimme. Der redet zu unserem Herzen. Heute gehen wir mal weiter. Ne? Und zwar, also ich weiß nicht, ich hoffe mal, ihr kennt alle 23 auswendig, Psalm 23. Neben Vater Unser musst du das eigentlich auswendig kehren. Für mich, ich sage immer, das ist mein, eigentlich mein, mein Glaubensbekenntnis. Ne? Besser kannst du Jesus nicht beschreiben, das ist eigentlich Glaubensbekenntnis, wenn ich an Jesus glaube. Der Herr ist mein Hirte. Aber wisst ihr, da gibt es so einen Vers in Psalm 23. Naja. Da habe ich immer so ein bisschen so meine Bauchschmerzen. Da heißt es, auch wenn ich wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und dann dachte ich manchmal so, na ja, wisst ihr, das kann ja sein. Wenn die Wölfe kommen, dann so ein Hirtenzahn mit einem ordentlichen Knüppel, da kannst du dich sicher fühlen. Ne? Aber, jetzt kommt das große Aber, was ist denn, Ne, was ist denn, wenn ich mal nicht so in der Spur laufe, ne, wenn mir die Hörner kommen, ne, wenn ich mal so ein kleines Bockiges bin? Ne, könnte durchaus sein, dass der Stock auch mal dann in meine Richtung kommt, nicht nur gegen die Wölfe. Vielleicht habt ihr mal so Hirten gesehen, die alten Hirten, habe ich nicht hingekriegt. Die hatten einen Stock und der hatte so, so ein rundes Ding. Und damit hat der Hirte bei einem Schaf, was nicht so richtig wollte, das hat er dann mal angezogen. Das hat er dann mal wieder eingereiht in, in die ganze Schafherde. Und da muss ich sagen, wenn ich das mal so betrachte, könnte ich vor dem Stock ein bisschen Ehrfurcht kriegen. Wenn der Stock, naja, wenn er mal vor mir steht, dann ist es vielleicht nicht so nett. Andererseits ist es gut, cool, weil der Hirte will ja, dass ich zum Beispiel nicht abstürze irgendwo in einem ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Vielleicht war es fünf Jahre her, habe ich euch mal die Stockpredigt gehalten. Kann sich doch jemand an die Stockpredigt erinnern? Nee, ne? Stockpredigt, alles vergessen. Wer ist die Stockpredigt wieder neu groß geworden. Ich habe diesen Stock oft in meinem Büro stehen. Ne? Da kann ich mich auch verteidigen, falls mal einer hinkommt. Ne? Ich habe mal die Stockpredigt gehalten. Und das ist mir immer wieder, geht mir da vieles auf über diesen Stock. Da steht vieles drinnen. Wisst ihr, heute, echtes Zeichen von Männlichkeit, so war das eben früher. Ne? Wenn du Mann sein willst, Frauen können sich jetzt entspannen, es geht jetzt um Männer, ne? das sind da einige hier. Ein echter Mann, ne? der muss äh, Haus gebaut haben, Baum gefällt, die anderen sagen Baum gepflanzt ne? und Kind gezeugt haben. Wenn ich mich so überlege, äh, bin nur ein halber Mann, Haus ist noch nicht gebaut, ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwas kommt. Ne? Ähm, Früher, wenn du ein richtiger Mann sein wolltest, hast du einen Stock gehabt. Ja? Ganz viele in der Bibel hatten einen Stock, ist euch das schon mal aufgefallen? Jakob hat einen Stock, es steht richtig der Stock drin. Ja? Dann äh, Moses hat einen Stock, natürlich, also Mose und der Stock, das war, also was der alles mit seinem Stock gemacht hat, der hat das Wasser äh, aus dem Felsen rausgeschlagen, der hat über dem Roten Meer gemacht. der hat dem Pharao das Fürchten gelehrt. Ja? Also Moses und der Stock, das war, das war Standard, ja? Jonathan hat einen Stock. Der, der, äh, der, was weiß ich, der, der Sohn von, von David. Äh, nee, Saul, Saul war es, genau. Der Sohn von Saul. Es hat ganz viele Stöcke. Könnte man drüber nachdenken, warum eigentlich? Ne? Warum, warum ist immer dieser Stock? Ne? Was kommt da drinne vor? In der Antike... War der Stock ein Zeichen von Männlichkeit? Mit dem Stock kannst du dich natürlich verteidigen. Ne? Wenn der einer zu nahe kommt. Ich habe das war am Franz Neuer, Platz, habe ich im Psalm 23 gepredigt. Ähnliche Szene, der Bock war dabei und ich stand da mit dem Stock da ne? vor den ganzen Männers da. Ich kann euch sagen, war, da waren sie alle ruhig. Ne? Da, da war Ruhe im Karton. Ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals bei der Abenddacht da so, so zugehört haben. Ne? Wenn du mit so einem Knüppel ankommst, ne? so ordentlicher Stock. Ne? Das ist Autorität. Wenn du so einen Stock hast, das war ein Zeichen von Autorität. Kleine Jünglinge hatten noch keinen Stock, die echten Männer hatten Stock. Und da hat es so etwas Gewichtiges zu sagen. Übrigens, der Zepter bei den Königen, das war der verwandelte Stock. Das kam daher, dass irgendwann der Stock vielleicht so für den König, so ein krummes Ding hier, das war es nicht mehr. Und dann hat man einen Zepter gemacht. Vielleicht könnt ihr euch das denken, es gibt heute noch eine Hochwürdigkeit, die noch mit dem Stock ankommt, wer zum Beispiel, also nicht der Weihnachtsmann, ähm, habt ihr eine Idee? Heute noch? Der Papst, genau, ich war mal in Rom bei der Audienz, hat man mir mal geschenkt und das war eine Zeremonie, nee, da kam der alte Herr rein, ein Riesenstock, ganz feierlich, nicht so ein Knüppel hier, sondern richtig feierlich, ehrwürdig, nee, ich habe hier was zu sagen, ich bin der Chef. Aber wisst ihr, es hatte noch viel mehr mit dem Stock auf sich, da heißt es in der Bibel, Hebräer, da nimmt der, Paulus, wer auch immer, da nimmt der Bezug auf Jakob, alten Stockträger in der Antike. Jakob legte sich auf sein Sterbebett, Alt und Kreis, und dann hat er seine ganzen Söhne nochmal ran, ran zitiert, hat die gesegnet. Und dann heißt es, durch Glauben segnete Jakob sterben ein jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stockes. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, über die Spitze seines Stockes? Bequem muss das ja nicht sein, wenn ich mich dann auf einmal auf die Spitze stelle. Ne? Der war wahrscheinlich noch spitzer. Ne? Was hat das denn damit zu tun? Warum über der Spitze? Und außerdem, warum hat er seinen Knüppel ins Bett genommen? Hat er Angst vor seiner Frau gehabt auf die alten Tage oder wieso? Muss er sich verteidigen? Weißt du, in der Antike, du kannst mal ins ägyptische Museum gehen, da sieht man sowas, da stehen welche in der Vitrine, da waren diese Stöcke nicht dazu da, sich zu prügeln sondern das waren sogenannte Schmuckstücke. Und im Grunde, ich habe das mal hier in der Kindergruppe, haben wir das mal wunderbar bemalt hier, ne? und im Grunde war das das, das Lebensbuch, das Tagebuch. Ne? Klar, Fotos gab es nicht und so weiter, Bücher waren auch noch nicht erfunden. Und man hat dann halt anhand des Stockes seine Lebensgeschichte geschrieben. Ne? Hier zum Beispiel, Mensch, was weiß ich, ne? hier haben wir Kinder gekriegt. Ne? Oder hier, hier hast du geheiratet. Ne? Hier kam die große Flut. Hier habe ich den riesen Fisch geangelt. Und dann konntest du dich mit deinem Stock ans Lagerfeuer setzen. Die Enkelchen waren alle versammelt. Und da hast du gesagt, guck mal hier. Ne? Da habe ich das erlebt. hier das Dreieck. Hier habe ich Gott erlebt. Und dann fingen die an zu erzählen. Und so haben die, die Geschichten weitergetragen. Und wenn es von Jakob heißt, er starb über der Spitze seines Stockes, dann heißt es, unten angekommen. Der hat seinen Stock vollendet. Ne? hat so viel erlebt mit Gott, so viele Wunder, so viele geniale Sachen. Was für ein erfülltes Leben, wenn du an der Spitze deines Stockes ankommst. Nicht nur Hälfte und dann ist Schluss. Das ist eigentlich ein gesegnetes Leben, wenn, wenn, wenn die Spitze deines Stockes vollgeschrieben ist. Ich gehe noch mal ein Stück weiter mit dem Stock. Moses, schon erzählt, der Stockträger des, des Alten Testaments. Da heißt es, kennt ja die Geschichte, ich hoffe, die meisten kennen das. Ne? Brennte Dornbusch, Mose ging hin, so ähnlich wie der 5-Euro-Schein, ich will nicht sagen, dass Gott dazu gemacht hat. Ne? Wieder der Dornbusch, ne? der brennt und verbrennt nicht, Mose geht hin und dann hört er Gottes Stimme und dann fängt er an zu zaudern. Ne? Schick jemand anders, ne? ich sehe das ja mit dem Volk, aber ich bin raus, ne? ich will Rente erleben und so weiter. Ne? Und dann sagt Gott, da sprach er zu ihm, was ist in deiner Hand? Er sagte ein Stab und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde eine Schlange. Moses floh vor ihr. Was befehlt Gott eigentlich dem Mose? Wirf dein altes Leben weg. Wirf dein, dein Stolz weg, deine Männlichkeit weg. Wirf deine ganzen Pläne, auch deine ganzen Niederlagen weg. Er hat auch einige Pech und Pannen und einige Niederlagen in seinem Leben. Wirf das alles hin, wirf das vor mich. Interessanterweise, dass dann die Schlange angekrochen kam, ein Zeichen, da war nicht viel Wertvolles dabei. Schlange ist immer das Zeichen vom Bösen, vom Schlechten. Ne? Wirf alles weg und dann kann Gott dich gebrauchen. Interessanterweise, wenn man dann weiterliest, nach vielem Gezauder hin und her und diskutieren mit Gott, sagte er dann: Okay, ich gehe, ich gehe nach Ägypten. Und dann heißt es das: ne? Mose ließ seine Frau und seine Söhne auf Esel steigen und machte mit, sich mit ihnen auf den Weg nach Ägypten. Und dann heißt es, den Stab Gottes nahm er in seine Hand. Wisst ihr, da war aus seinem eigenen Leben, aus seinen eigenen Plänen, aus seinen ganzen Sachen, da war auf einmal der Stab Gottes gewesen und geworden. Warum? Weil er die Gott zu Füßen gelegt hat, weil er die niedergelegt hat und gesagt hat, ich gebe alles auf, ich gebe meine ganzen Pläne, Pleiten, Pech und Pann alles schönen Erlebnisse, alles das was ich vielleicht noch vorhabe in meinem Leben wo ich noch ganz viel, viel malen wollte hier drauf auf meinem Stock mein Stolz, meine meine, meine Macht was ich darstelle, mein Schutz alles gebe ich nieder und Gott, dann nimmt er Gottes Stock hin und wisst ihr das ist, das ist eigentlich das, was der Heilige Geist will dass du ihm alles auslieferst, all deine Pläne. Und wisst ihr, ich glaube, ab dem Punkt, wo du dann Gottes Stock in der Hand hast, da malst du ganz andere Bilder drauf. Und der Mose hat sich mit seinen 80 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass sein Stock irgendwann so endet. Ne? Mit, mit äh, mehr geteilt und vielen Wundern und was ist ich, Bundeslade, Gottesbegegnung. Ne? Das hat er sich nie gedacht, dass der Stock mal so enden wird, die Spitze seines Stockes. Wir behalten das mal mit dem Stock... Im Hinterkopf. Okay? Zurück zu Pfingsten. Was passiert, wenn der Heilige Geist mein Lebensstab, mein Leben übereignet bekommt? Ich wollte mit euch einfach mal, alte, was weiß ich, alte Ausgrabungen haben es gezeigt, das Tagebuch, der Kalender von Petrus ist gefunden worden. Petrus nach Pfingsten. Und wir gucken mal 7. Juni, ne, ungefähr eine Woche nach Pfingsten, ne, der Tagesablauf. Ich lese das mal vor. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Das war jetzt so Zusammenfassung ne, in der Bibel, da kann man das ja nicht so detailliert schreiben. Aber der Kalender, ne, der zeigt wesentlich detailgetreuer das nach. Ne? Weiß nicht, wie Mose das, äh, Petrus das gemacht hat, als er in da seinen Engeln den Stock erklärt hat. Wahrscheinlich hatte die gar nicht erlebt, die Enkel, ne? weil er vorher hingerichtet wurde. Also wir fangen mal an. 5.30 Uhr, Morgengebet und Morgenlob, gemeinsam mit seiner Frau. 6.30 Uhr, Petrus macht den Handwagen klar, nimmt einen Teil der gestrigen Kollekte und macht sich auf den Weg zum Markt. Kleine Nebenbemerkung, 45 Minuten Fußmarsch. Früher war die Entfernung leichter zu machen, 15 Minuten. Er hatte von dem anteiligen Erbe seines Vaters, ihr wisst alle, Fischereibetrieb und so weiter, hat er sich Pferd und Wagen verkauft. Na ja, Pferd und Wagen hat er verkauft, weil seit der großen Erweckung, die vielen Wiedergeborenen, hat die belagern alle sein Haus, braucht er Geld, musste Essen kaufen und so weiter und so fort. Also Pferd und Wagen gab es nicht mehr und musste laufen mit dem seine Frau machte unterdessen Haushalt, Wohnung, alles startklar für den nächsten Erweckungstag. Kartoffeln schälen, Kartoffeln spülen, bei 40, 50 Leute gab es viel zu tun. 10 Uhr, Petrus kommt erfolgreich von der Jagd zurück. Jetzt ging es los, bis 13 Uhr kochen, Brot backen, Wasser holen und so weiter und so fort. 13 Uhr, ach nee, zwischendurch kommt noch ein paar Arme vorbei, Besessene, die noch aus Dämonen ausgetrieben werden dann nimmt er wieder die Spüllappen und so weiter und so fort. 13 Uhr, das Haus ist zum Bersten voll. 43 sind gekommen. Alles neu bekehrt. Es gibt Glaubensgrundkurs, Thema heute. Warum muss Jesus am Kreuz sterben? Abschluss mit gemeinsamen Mittagessen. 14.30 Uhr, gemeinsamer Gang mit dem Glaubensgrundkurs zum Tempel. Gottesdienst und Anbetung. 18 Uhr, Treffen im Haus von Jakobus mit den Menschen, welche sich gerade im Tempel bekehrt hatten zu Jesus. Lobpreis für die geretteten Seelen, kurze Einführung im Glauben und äh, gemeinsames Abendessen und Ausklingen lassen des Abends. 22 Uhr, Petrus macht sich auf den Heimweg. Halbe Stunde Fußmarsch, ihr wisst ja, Pferd war verkauft und so weiter und so fort. 23 Uhr, Petrus schließt die Augen. Zum Glück waren die Kinder aus dem Haus Gab es wenigstens nicht unbedingt äh, Kindeswohlgefährdung. Wir machen weiter. Tagesablauf 8 Juli, ein Tag später. Ich lese es mal wieder in der, in der ähm, Tagesablauf 8 Juli, die Heilung des Gelähmten. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann hereingetragen, der war gelähmt vom Mutterleider an. Den setzte man an die schöne Pforte, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, was er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf und konnte stehen und ging umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt wurden. Und sie wunderten sich. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk. Ihr Männer von Israel, was wundert euch ihr euch darüber, was ihr seht? Als hätten wir es durch eigene Kraft und Frömmigkeit bewirkt. Dass dieser gehen kann. Und dann kommt eine lange Predigt. Apostelgeschichte 3, du kannst du es nachlesen. Aber die Geschichte des Tagesablaufs geht weiter. Ich lese das nochmal weiter. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzeer. Die verdross, dass sie das Volk lehren und verkündigten ihnen und dass sie verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Tod. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen. Denn es war schon Abend. Also, Tagesablauf detailliert, 7. Juni, 5.30 Uhr, Morgenlohn, dreiviertel Stunde zu Fuß, Pferd war ja verkauft und so weiter. Die neunte Stunde, um die neunte Stunde, 15 Uhr, übrigens, kleiner Einschub, die neunte Stunde war Nachmittag um drei, ne? die zählt immer von früh um 6 bis abends um 6 zwölf Stunden, die neunte Stunde war um drei, ist interessant, dass da, oder es war die Zeit, wo immer das Abendopfer dargebracht wurde. Brandopfer, Schlachtopfer, gemeinsam mit Weihrauch ging auf zu Gott. Interessant, dass in dieser Zeit, genau um die neunte Stunde, Jesus gestorben ist. Ein Zeichen, das Opfer, das alte Opfer ist nicht mehr nötig, Jesus ist gestorben. Aber das Interessante ist auch, dass genau in der neunten Stunde, dass genau in der neunten Stunde, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, der Gelähmte geheilt wurde. Ich dachte so an diese Verse, sein Wund ist mir Heilung geworden. Es war genau die gleiche Stunde. Zurück zum Kalendereintrag von Petrus. 14.15 Uhr, pünktlich zum Gebet an der Eingangstür zum Tempel. Ich sage, das war ganz, ganz locker. Warte mal, warte ganz leise. Ich will jetzt So. Ja. 14.15 Uhr. Pünktlich zum Gebet, an der Eingangstür zum Tempel. Von einem behinderten Schnorrer aufgehalten. Wollte Kleingeld, um was zum Essen zu kaufen. Portemonnaie war leider leer von Petrus. Hatte er alles ausgegeben für die Speisung von den vielen Leuten. Er spürt aber auf einmal, wie der Heilige Geist über ihn kommt. Und dann sagt er, sagte, hör mal, kein Cent mehr in Portemonnaie. Aber steh auf, du sollst gesund sein im Namen Jesus. 14.55 der Querschnittsgelebte springt hoch, schreit ein Heilungswunder. 15.10 Uhr, Volksauflauf. Pünktlich zum Gottesdienst zu erscheinen, war unmöglich. 15.30 Uhr, Gottesdienst wurde abgehakt, ging gar nicht mehr. Stattdessen spontan predigt vor einem großen Menschenauflauf. 16.30 Uhr, mächtige Wirkung des Heiligen Geistes. Aufruf zur Bekehrung, viele Zuhörer folgen seinem Aufruf. Und wollen ab sofort mit Jesus leben. 18 Uhr, Polizei erscheint. Abführung wegen gesellschaftsschädigender und religionszersetzender Umtriebe. 18.30 Uhr bis 8, bis 8 Uhr am nächsten Morgen, am 9. Juni schon. JVA Jerusalem, Arrestzelle. keinen Kontakt mit Anwalt und seiner Frau. Die erreicht erst in Spätnachtstunden über Umwege die Nachricht seiner Inhaftierung. Jetzt eine Frage zum Schluss. Wer von euch wollte gerne den Terminkalender mit diesem Petrus tauschen? Also, ist doch eine tolle Sache. Wunder über Wunder. Ne? Da gehst du hin, greifst den Querschitzgelenken an und sagst, stehe auf im Namen Jesu. Wunder über Wunder. Aber wisst ihr, was ich dachte? Wunder und Erweckung hat ihren Preis. Und das sehe ich in der Geschichte. Erweckung hat ihren Preis. Da bist du einer, wenn du das erleben willst, Erweckung erleben willst, da musst du zuerst deinen Stab niederlegen vor Gott. Deine Pläne, deine Vorstellung vom Leben. Da musst du den Stab Gottes wieder aufheben, den Stab, den der Heilige Geist nimmt. Und wisst ihr, manchmal, ich war oft auf Erweckungsveranstaltungen. Und da wurde viel, viel immer gebetet für Erweckung. Und manchmal saß ich dann da und dachte so, Herr, was ich mir viel mehr wünsche als ein volles Olympiastadion, ist, dass du mich in meinem Herzen erweckst. Simon, jetzt ist Gott. Ich will jetzt. Wisst ihr, dass ich oft dastand und sagte, Herr, was ich mir ganz dolle wünsche, ist, dass du mich erweckst. Wisst ihr, viele Sachen kann man nicht machen. Das kannst du nicht machen. Du kannst, nicht, du kannst selber noch nicht betrübt sein über deine Binden. Dass dir wirklich die Tränen kommen. Dass du wirklich Kummer hast für die Verlorenen, aber auch über die Verlorenheit. Vielleicht für dich selber, das kann man nicht wirklich machen. Und wisst ihr, was ich mir manchmal wünsche? Viel mehr, als dass die große Sache passiert ist, dass Gott dieses Feuer in mir entzündet. Dieses Feuer, was da brennt was da brennt, was für alle sichtbar ist. Das wünsche ich mir. Aber wisst ihr, die Frage, die sich dann mir immer stellt, bin ich bereit? Bin ich bereit, das niederzuwerfen? Wisst ihr, ich glaube, ich wollte noch mal einen kleinen Nach, kleine Nachgedanken machen. Es gibt viele Dinge, die uns eigentlich da immer aufhalten. Ich glaube nämlich gar nicht, dass es so oft am Heiligen Geist liegt. Das ist nicht immer das Problem vom Heiligen Geist. Es gibt so ein paar Dinge, die hindern mich immer wieder. Ich habe manchmal so den Gedanken, was denken die anderen? Kennt ihr das? Was denken die anderen, wenn ich jetzt das und das mache? Dass man denkt... Mensch, vielleicht hat der Petrus das auch gedacht. Was ist, wenn ich zu spät zum Gottesdienst komme? Was ist, wenn... Was sollen die Leute denken jetzt bei diesem, diesem Zampano vor der Kirchentür? Was soll meine Frau denken, wenn ich schon wieder zu spät komme? Kennst du das, dass du denkst, wenn ich das und das jetzt mache, da redet der Geist Gottes zu dir und du denkst, wenn ich das und das jetzt mache, dann die anderen denken, ich habe sie nicht mehr alle. Da bin ich da der Sektenpriester oder was weiß ich, was ich bin. Oder ähnlicher Gedanke, was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn ich für jemanden bete, ich habe so das Empfinden, ich soll für den beten, da bleibt er in seinem Rollstuhl sitzen. Wisst ihr, ich habe eins meiner größten Ängste, die ich habe, was ist, wenn nichts passiert? Irgendwann habe ich mich da wieder rumgequält und ich habe ein Empfinden, dass Gott sagt zu mir, Martin, du musst nicht mein Anwalt sein. Ich kann mich selber verteidigen ist doch mein Problem, wenn, wenn nichts passiert. Was hast du denn damit zu schaffen? Ich will doch die Menschen retten. Das sind doch nicht deine Menschen. Du hast sie nicht gezeugt. Und da merke ich, ja, es ist eigentlich Gottes Sache, da was zu tun. Das ist nicht meine Sache. Ich soll beten. Mehr soll ich nicht machen. Vielleicht hat Petrus auch gedacht, Gott heute nicht. Ich habe mir doch mein Leben so schön eingerichtet. Außerdem habe ich meiner Frau versprochen, heute Abend ist Eheabend und jetzt das ähnlich kommt der Gedanke ich kann nicht mehr dass man sagt vielleicht hat er gedacht heute ist mal, Pet, ist mal Thomas dran oder Jakobus dran ich habe die letzte Woche so viel gegeben ich habe schon so viele Leute in meinem Haus gehabt alle haben sie mir oft gefressen und haben noch nicht was aufgeräumt heute ist mal Schabbat heute bin nur ich und der Herr Da können auch mal die anderen machen Kennt ihr das? Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich mache heute pünktlich Feierabend. Ne? Heute ist mal Schluss. Über ich. Das sind alles so Dinge, die uns, glaube ich, abhalten. Wirklich ganz zu brennen. Und dann denkt man so, wenn ich anfange zu brennen, dann verbrenne ich. Ne? Dann verbrenne ich. Das kann ich nicht machen. Ich muss jetzt mal Schluss machen. Ich möchte noch eine kleine Geschichte zum Schluss sagen. Es war nämlich genau so ein Tag, ich wollte pünktlich Schluss machen. Franz-Solmer-Platz war immer die letzte Woche viel zu lange gegangen. Und dann stehe ich da, habe alles eingeräumt, es war Punkt 4, könnte pünktlich Feierabend machen. Und genau in dem Moment kam sie. Frau, die ich schon viele Jahre kenne, ewig kämpft sie mit Alkohol. Und ich dachte jetzt, Mensch, heute nicht. Steig schnell ins Auto und hau ab. Und dann bin ich los, wollte eigentlich los, aber schnurstracks kam sie auf mich zu. Konnte ich nicht entrinnen. Und dann ging es wieder los. Ne? Habe ich schon viele Male gehört. Kennt ihr das so nach dem Motto, halt mir den Eimer. Ne? Und dann geht es da alles drin. Und ich dachte so, oh, ja, meine Zeit. Dann hielt sie inne und sagte, Mensch, ihr habt ja viele Leute hier, die wollen alle essen. Da macht sie ihr Portemonnaie auf, zückt 100 Euro und sagt, hier, für die Leute zum Essen. Und anschließend sagte sie, so, und jetzt betest du noch mit mir. Habe ich noch nie erlebt, ne? ein Gebet für 100 Euro, könnte ich vielleicht ein Geschäftsmodell draus machen oder so. Ne? Aber wisst ihr, ich bin dann irgendwann, natürlich wieder viel zu spät gekommen, der Feierabend war tabu. Aber wisst ihr, was ich so spannend an der Geschichte fand? Ich schicke das Auto, ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, Martin, solche Dinge erlebst du, wenn du bereit bist, mal nicht pünktlich Feierabend zu machen. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die uns hindern zu brennen. Dinge, die irgendwie da sind. Was hilft? Nichts. Es hilft... Psst. Es hilft nichts. Du kannst es nicht machen. Du kannst nach Hause gehen, Schlechtes Gewissen haben und kannst du sagen, ich muss jetzt wieder mal mehr machen. Mehr fasten, mehr evangelisieren, was ist ich, mehr geben, mehr dienen, machen und tun. Es steht in der Offenbarung, Vers, damit möchte ich euch gerne nach Hause schicken, damit möchte ich euch gerne entlassen. Da heißt es, und der Geist und die Braut, die sagen, kommen. Und wer es hört, der spreche, komm. Der Geist spricht, glaube ich, komm. Oft habe ich den Geist gehört, wie er ganz leise in mir ruft, komm. Komm zu mir, ich will dich entzünden. Und die Braut, das ist die Gemeinde, so wie heute, die spricht auch, komm. Komm mit dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, wer es hört, der spreche, komm. Und wisst ihr, das ist so eine Sache. Du, ich, wir können genauso zum Geist sagen, komm. Komm, entzünde mich, Heiliger Geist. Ich will das erleben. Komm in, in mein Leben. Ich möchte, dass du anfängst, die Geschichte meines Stockes weiterzuschreiben. Ich wünsche mir, dass diese Geschichte, die ich hier reingeschrieben hat, zum Ende ganz weitergeht, ganz anders weitergeht. Ich möchte zum Schluss noch beten. Heiliger Geist, wir beten, komm, wir beten, entzünde das Feuer in unserem Leben. Entzünde das Feuer in meiner Seele. Ich bringe dir meine Hilflosigkeit, meine leeren Hände. Ich kann das Feuer nicht selbst entzünden. Ich kann mich anstrengen, guter Junge zu sein. Ich kann alles Mögliche machen. Aber das ist alles ohne Feuer. Und ich bete, Heiliger Geist, komm über diese Veranstaltung. Komm über uns, komm über mich. Komm, Heiliger Geist. Entzünde uns, entflamme uns, dass wir brennen für dich. Ich bete darum. Komm, Heiliger Geist. Komm, wir sprechen zu dir. Und vielleicht sprichst du das jetzt mit von deinem Platz aus. Sprich das einfach mal. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Wir beten, heiliger Geist. Komm auf uns. Erfüll uns. Gib dieses Feuer in unser Leben hinein. Komm, heiliger Geist. Amen. Es ist wichtig, dass wir die Worte behalten in unserem Herzen, dass es uns innerlich bewegt, auch die Woche über. Auch im ersten Gottesdienst ging es uns darum, dass wir sagen, wir brauchen diesen Heiligen Geist, sonst können wir nichts tun. Danke Martin für diese Fortsetzung.